Servus, Mosche. Und hab da auch Schnee geschickt am Wochenende, Furchtbar, gell? Ich hatte Kiegel gehabt, am Samstag war mein großer Umzug und da war es ja äh, endlich dann auch trocken nach dem ersten Regen. Aber dann am Sonntag der große Schnee nochmal. Fassbar. Aber für den Umzug. Kerl, mir klappt gar nicht, was in so Haus alles reingeht. Oha! Aber ich hätte auch nie geglaubt, dass ich so viele liebe Menschen um mich herum habe, die mich so unterstützen, das war ganz große Klasse. Danke, echt wahr. Also Freunde sind mit Gold nicht das ist echt, echt, echt wahr. Ja, äh, ihr werdet mich die nächsten paar Wochen nicht hören, ich muss in die Reha, ähm, vergesst mich nicht, gell, ähm, das ist, ist halt so, ich muss mich da ein bisschen auf die Reha konzentrieren. Ich vergesse euch auch nicht, ich komme auch wieder. Äh, an der Stelle wünsche ich euch eine schöne Woche, passt schön auf, lasst die reifen, noch ein bisschen drauf, mehr weiß es nicht, gell? Und jetzt an der Stelle für die Woche und für die nächste Woche ein kleiner Witz. Kommt Mann in die Zoohandlung, Sagt ich hätte gern 12 Ratte, 23 Spinnen, 31 Kakerlage, 36 Keller Aseln und eine Handvoll Silberfisch. Der Verkäufer wundert sich und fragt, ich sagen sie mal, was wollen sie dann mit so einer Mischung? der Kunde, ja, ich ziehe nächste Woche um und die Familie hat gesagt, ich soll die Wohnung so hinterlassen, wie ich sie bei einem zuvor gefunden habe. <lacht> also ihr Lieben, passt auf euch auf. Ich liebe euch, wir hören uns wieder, macht's gut. Tschö.